Hey Leute, also willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Äh, das ist mein Team aktuell nur, noch mal, nochmal zum Zeigen. wie leidet ein bisschen gerade. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich zuerst die Straße, den Velo-Weg machen oder ob wir hier die Arenen probieren. Hallo. Ich erkenne das. Oh, hier nimmt das Dankeschön. Oh! Ich bin jetzt Polizist, cool. Habe ich es nicht erwartet, okay. Ich habe mich für den Fahrradweg entschieden, damit wir endlich die Safari-Zone frei haben, damit ich meine Box in Pokémon GO lernen kann. <lacht> Hauptsächlich und auch zum Trainieren, weil das wäre halt etwas, was man früher kann. Das heißt, die Levels werden wahrscheinlich nicht so hoch sein, wie erwartet. Ähm, wobei ich dann das eigentlich privat machen könnte, weil Fahrradweg ist halt nur, ich renne rum und trainiere gegen dieselben Typen. 20 Stück oder so. Ist nicht so interessant halt. Ähm... Ja, vielleicht mache ich es auch privat. Wir gehen sicherheitshalber kurz gucken, was das so alles ist, neben dem Relaxo, weil da ist ja noch der Relaxo-Kampf. Den habe ich jetzt fast vergessen. Wir speichern zuerst. Und in der Hoffnung, ich kriege das dann auch hin. Meisterball werde ich nicht benutzen, natürlich. Ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel Mewtwo mit einem Meisterball fangen würde. Oh, wie gerne ich jetzt die Melodie hören würde. Ob sie das Original noch genommen haben. Einfach so eine Art Remix. Also eine Remaster. Relax ist aufgewacht, schaut mich mit dunklen Augen an und greift an. Adi! Oh nein, nicht schrüdiger. Nee, der Alte. Ich habe vergessen dir etwas zu sagen, dass ich dir die Pokeflöte gegeben habe. Sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn ein Relaxo aufwacht, hält es das Erste, was es sieht, als Nahrung und stürzt sich auf. Glaub mir, sowas kann übel enden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar indem du gegen es kämpfst. Sobald du es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wie gewohnt fangen. Uh. Greif verschlafen an. Das System ist anscheinend bei legendären Pokémon genauso. Ähm, die haben dann diese Boss-Aura sozusagen, wie bei Pokémon Ultrasonne und Ultramond und Mond natürlich auch. Ähm, wir machen jetzt einen normalen Kampf. Und sobald ich das Vieh besiegt habe, oben links läuft ein Timer. Habe ich gar nicht gesehen jetzt gerade. Und sobald wir es besiegt haben in dieser Kampf... Oh, das ist aber knapp, du. Vor allem wenn ich im. Killer. Äh, wenn ich vor allem im Kampftimer erwarte äh, im Menü, dann zählt es trotzdem im Kampftimer drin. Das ist deine Chance, es zu fangen. Ich schmeiße eine. Silberne Himbeere, die zählt einfacher. Und dann nehmen wir Hyperbälle natürlich. So. Warten, warten. Jetzt. F fuck you! Der wäre eh zu schwach gewesen, denke ich. Der war zu hoch. Okay, deswegen habe ich gespeichert, dass wir das nochmal probieren könnten, wenn ich es nicht schaffe. Verdammt, okay. Aber wir haben noch genug. Ich schmeiß nochmal silbern -Hemibären. Wir haben nur noch zwei davon. Das wäre knapp, aber ich hoffe, das geht. Das war viel zu hoch. Was soll das? Oh, okay, der war super. Yes! Wir haben Relaxo. So geht das. Und anscheinend ist es mit den Legendären genau dasselbe. Killer. Alles Level 39, außer Bibo. Bibo ist als einziges Level 34. Super. Ich sollte vielleicht nochmal eine eigene Bibo-Runde machen dann. Vielleicht schlingt sogar Nahrung, auf der etwas Schilbild gebildet hat, trotzdem verdirbt es sich nicht die Magen. Es ist relativ groß und schwer, das ist gut. Nicht, dass es relevant wäre, aber es ist gut. Gute Arbeit, Adi, das war sehr beeindruckend. Du wirst immer mal wieder Pokémon wie Relaxo begegnen, die dich unvermittelt angreifen. Sollte ich ihnen zum Kampf und besiege sie, erst dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen, dann fangen. Also dann, ich mach mich wieder auf den Weg. Zum Rollator. So. Äh, wir gehen ganz kurz auf den Fahrradweg gucken, aber wirklich interessant wird es nicht, deswegen würde ich sagen, machen wir ihnen das Kampfdojo heute. In dieser Folge. So. Ue. Oh, Dodu, Dodu, Dodu, Dodu, Dodu. Da sind man nur Taubstchen und habe ich gerade geguckt. Ein riesiges Dodu, oh nice. Äh, ich wechsle aber auf den Pokéball. Und nehme eine normale Hemiböre. Schmeiße die mal. Und Pokéball los. Wird nicht mal es so reichen. Wäre aber schön gewesen. Ja. Okay. Vielleicht sind die Pokebälle jetzt einfach outdated unterdessen. Kann sein, dass ich da Minimum Superbälle haben muss. Geld hätte ich ja genug. Doch, ich muss auf Superbälle umsteigen. Dann sind die Pokébälle einfach wirklich nur noch für Schwächere. Falls ich mal was chainen will oder so in den Kleinen. Hier brauche ich jetzt Superbälle. Wobei, ich glaube, glaub, es lohnt sich gar nicht mehr, Pokebälle zu halten. Dann die würde ich dann irgendwann verkaufen wegen dem Geld. Und superbälle mindestens kaufen. Vielleicht Hyperbälle, Mal gucken, wie viel es gibt. Äh, Geld brauche ich nicht sonst wirklich, großartig. Außer in der Liga dann. Das ist dann wieder die Frage. Ich sehe wieder. Wir brauchen Licht. So macht es nicht so viel Unterschied. aber wenn der Bildschirm schwarz wird, dann habe ich von hier draußen noch Licht, was ich sonst nicht habe. Das merkt man dann schon. Okay, so. Und der Grund, wieso sie das Relax so nach vorne verschoben haben, ist dieser hier. Weil ich kann jetzt hier einfach durchfliegen. Das ist eigentlich der Fahrradweg gewesen mal. Äh, hier gibt es viele Trainer. Das sieht zwar noch interessant aus. Äh, hier gibt es viele Trainer. Hier kann ich auch Sichlor fangen, das weiß ich jetzt gerade zufällig noch. Aber schlussendlich muss ich einfach nur die Typen besiegen. Äh, dann würde ich den, der mit dem Ausru mit den Dings oben würde ich es noch warten lassen. Dann würden wir den zusammen machen und danach dann hier raus. Zusammen. Wait, what? Moment, Moment, das muss ich jetzt kurz mal angucken. Ähm Kann ich jetzt? Ich brauche einen Surfer dafür. Also wir holen ihn raus. Dann kann ich wieder fliegen. So. Äh, ja, auf jeden Fall das wäre dann das, was ich machen würde, wenn ich privat bin. Nein, ja. Oh. So. Und heute gehen wir noch ins Dojo. Nein, ich spiele. Wir fliegen ja eh schon, wir können direkt rüber fliegen. Dojo war hier. Dann würde ich auf jeden Fall den Ast-Trainer übrig lassen und ich würde nicht in die neue Stadt gehen, bis wir uns wiedersehen. Das kann morgen sein, vielleicht. Hoffentlich. Denke ich mal. Muss ich überhaupt? Der Pikachu will irgendwas. Ich mach das. Ja, ich muss kurz hängen, Biber. Wow. Dankeschön. Tropenmuscheln. Vermutlich stammt sie aus dem Meer, einer wärmeren Region, wurde von der Strömung angespielt. Wahrscheinlich von Alola? voll cool, aber wirklich. Bringt mir zwar wahrscheinlich nichts, ist wahrscheinlich so ein Deko-Objekt etwas, aber ist egal. So. Ah, die alte hat mir fliegen gegeben jetzt. Ich hole mir das kurz, weil das habe ich jetzt voll vergessen. Und dann sehen wir uns gleich wieder vom Dojo. Ja. Uh. Okay, also eben. Hier gibt's TM Fliegen. Sehr gut. Das war eigentlich auch schon alles, was ich wollte von der. Das kann ich jetzt also brauchen. TM Box. irgendwo hier unten. Fliegen. Für Glurak natürlich statt Flügelschlag. Ähm, jo. Das heißt, bis gleich vom Kampfdojo. Ich wollte das nur kurz zeigen noch, weil vielleicht braucht man das mal. Ja, bis gleich. So... Mmm. <clears throat> Okay, wir sind wieder da. Ähm, du hast Team Rocket fliegen, vielen Dank. Wie heißt, du du ein Pokémon trainieren? Das von da hier, bitte. Eben, ich dachte mir noch, irgendwo kriege ich noch, wenn ich Team Rocket fertig habe, ein Porygon. Das habe ich mal gelesen. Ähm, ich wusste nicht mehr, ob es hier war. oder den Safronia sieht Anscheinend ist es hier, das ist ganz gut. Dann haben wir jetzt das Porygon auch schon erledigt. Äh, wir fliegen jetzt hoch zum... Dojo. Und machen zuerst das Dojo, bevor wir in die Arena gehen. Weil, ich muss jetzt ganz kurz gucken, ehrlich gesagt... Eigentlich wäre Koga zuerst, also äh, ist nicht mehr Koga, glaube ich, ist die Tochter von Koga. Äh, die war eigentlich zuerst dran. Kriegen wir jetzt einen Doppelkampf wenigstens? Nö. Nee. Schade. Okay, wir machen die einzeln. Ich habe jetzt gehofft, wenn sie sie neu aufgestellt haben, kann ich einen Doppelkampf provozieren, aber anscheinend nicht. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich mache trotzdem wahrscheinlich zuerst Sabrina und gehe dann erst runter. Ich habe nebenbei noch Turtok äh, Dunkelnebel und da eine äh, Lichtkanone beigebracht. Finster Aura und Lichtkanone, sorry. Komm noch einmal, noch, ein noch einmal. Ah, das war schon fünfmal. Ups, ich dachte, das waren viermal. Gut, ähm, heißt aber, weil das Problem ist, das Blubstrahl ist nicht so stark, da habe ich Lichtkanone reingenommen, die hat einen 80er, auch Special. Und bis habe ich durch... Finster Aura ersetzt, weil es vom physischen auf den Special Attack geht und ein bisschen stärker ist. Und Turtok auf den Special ist halt einiges besser als auf den Angriff theoretisch. Auch wenn er nicht so aussieht. <lacht> äh, ja, und Nido King hat jetzt einen Donnerblitz drin. Meine Fäuste kennen keine Angst. Nichts ist ihnen zu hart. Okay, ich hübe mich täglich drin, fällst mir Bosa. Okay. Wir müssen uns noch entscheiden, ob wir einen Kickly oder Nokchan behalten dann. Weil ich weiß ehrlich gesagt, ich gucke das mal ganz kurz nach, ob wir die Wild fangen können, ob das einen Unterschied macht. Weil aus dem Pokémon Go möchte ich die nicht unbedingt rausziehen, weil ich die selten habe da drin. Ich habe die genau einmal. Deswegen wäre das ein bisschen schade, aber wenn es sein muss, gucken wir mal kurz rein. Vielleicht hat jemand, den ich kenne, das einfach selbst. In der Siegesstraße kann man die Wild fangen anscheinend. Verdammt, Verdammtes tut. Moment mal, das nimmt mich jetzt Wunder. Marschok ist da, Marschok, Marschok. Zweites Obergeschoss, nix. Ah, Moment, ich bin in der falschen Version. Ganz runter. Doch, die sind einfach sehr selten. Ungewöhnliche Begegnung. Heißt, ich kann die nicht mal treffen oder ich weiß nicht. Äh, aber auf jeden Fall sind die beide erhältlich. Das heißt eigentlich ist es scheißegal, welchen von beiden ich nehme. Den anderen müssen wir einfach zuerst fahren. Eben hier. Finster ist drauf. Äh, als Unlichtattacke, weil es ein Special Move ist. Gut. Wollte ich jetzt nicht, ich wollte Y drücken, aber ist egal. Ach nö, du armer. Gut, wir haben. Oh, das hat ein rotes Auge. <lacht> Äh, Gut, wir haben noch Beleber dabei. Ich gehe jetzt nicht extra wieder raus zum Heilen, das weiß ich gerade. Das wäre mir zu blöde für Biber. Nichts gegen Biber, im Allgemeinen wäre das. Aktuell wäre es mir echt für alle zu blöd gerade. Nur für Biber nicht. Für Biber habe ich Items. So. Nächste zwei Runde. Wir kriegen das hin ohne Probleme. Und ich glaube, im Relaxo hatten wir relativ Glück. Das Wesen ist ein Minus Special Attack plus Attack. Und die drei Richterwerte sind auf KP, Defense und Spezial Defense. Also wir haben ein stark verteidigendes Relaxo, was bei Relaxo relativ gut ist. Und trotzdem können wir von seinem Angriffswert profitieren. Ich denke, wir haben bei Relaxo relativ Glück gehabt, schon beim ersten... Das andere wäre halt noch ein Plus auf Defense gewesen, wegen dem St halt als Wesen als Optimal, aber ich gucke mir das an. Ich glaube, mit so einem Relaxo wäre ich schon sehr zufrieden, wenn ich das spielen will. Was eigentlich auch cool wäre. Weil Relaxo ist halt wirklich assi. Ja, Pikachu ein Level up. Uh. Oh. Wenigstens ist er fair, er sagt es dem Schiedsrichter. Okay. Zieh deine Schuhe aus. Oh, sorry. Tut mir leid. Stimmt. Wäre ja was. Egal. Meine Pikachu-Schuhe bleiben an, die sind zu cool. Ich dachte Käfer macht mehr gegen. Also ist wenigstens normal effektiv, nicht nicht nicht nicht effektiv. So. Er macht aber auch scheiße bei mir. Gift glaube ich auch nicht so. Wir probieren einfach mal durch. Ah doch klar. Ist normal. Ich war mir gerade nicht sicher. seit man von Ultrasonne so verwöhnt wurde mit ich zeig dir an, was effektiv ist und was nicht, geht das irgendwie verloren bei mir. Schade. Gut, es gab vorhin schon Wechselwirkungen, die ich nicht ganz auswandig konnte. Für Kais Körper bist du. Ja, ja, klar, los, battlen wir. Er setzt glaube ich beide ein. Äh, nee, aber ich bin mir seit Ultrasonne und vorhin schon war ich mir nie, nie ganz sicher, was für Wechselwirkungen da funktionieren. Ich dachte, er setzt die beiden ein. Okay. So zum Präsentieren, weißt du? es einen gift -Tip? Oh, der ist noch stark. Ja, oh, killer. Autsch. Jawohl. Okay, eigentlich müsste ich jetzt mit Gift Win in Hater machen. Also in One-Hit. Der Rest halt, ja, one-hit ist nicht mehr wirklich. Jawohl. So sieht's aus. Ich wurde geschlagen. Ja, scheiße, ne? Ich bleibe mich mal aus. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, das Emblem unseres Kampftodes nicht das Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eines meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Du darfst du auch völlig frei wählen. Okay. Das ist cool. Ich entscheide mich für Kikli. Ein gebufftes Kikli finde ich cooler. Ja. Weil die werden sicher auch wieder vorgegebene Werte haben. Einfach random vielleicht, aber mal gucken. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Hallo, Nokchan. Ja, ich will hier nicht gehen. Ich, ich will nur Han Okay, ich bin... Ja, also wir gucken mal ganz kurz wegen den zwei neuen Pokémon. ist sie mega süß, als wenn er hier hockt, übrigens. Wollte ich mal zeigen. Also wir gucken Richter, Pi bei ihm. Wie ihr seht, Plus-Angriff, Minus-Special, 3 auf und die anderen sind nicht übel, also KP-Special und äh, Polygon hier sehr speziell. Der Defense-Wert macht mir ein bisschen weh, weil ein Psycho-Pokémon, also normal, der war doch. nee, Polygon ist normal, stimmt, ja, dann geht's sogar, weil Verteidigung ist wichtig wegen Kampf-Pokémon. Hier wäre natürlich der Spezialangriff ganz geil gewesen und hier haben wir ein Kikli, das nicht so gutes Wesen hat. Ein Wesen auf Spezialangriff. Okay. Naja, lassen wir das mal. Sein Decke war noch jemand. Sie hat es gerade gesehen. Ich bin der Trainercoach in dem Kampfton. Ich bin mit großem. Ja, komm, betten wir mal. Oh, ich muss mir noch eine Liste raussuchen mit den Meistertrainern und wo ich die Alola-Version tauschen kann wenn ich normale Version abgebe, etc. Und so weiter halt, ja. Wobei, ein Teil ziehe ich mir aus Let's Go rüber. Also Alula Mauzi zum Beispiel, Alula Wulpix und so, die ziehe ich mir einfach aus, aus, aus Pokémon Go rüber. Okay, die ist schwächer als der Dojo Meister, das ist ganz gut. Ja gut, das interessiert mich jetzt nicht wirklich, ob die noch vergiftet wird. Jawohl. Und ja, die. Maschok ist weiblich. War voll unextra. Eigentlich. So, einmal fertig. Und ich glaube, Bibo muss jetzt raus, weil sonst stirbt er. Sie. Bei Electric denke ich immer an die alte Folge beim mit äh, Baseball. Wo die Kleine mit ihrem... In die wir rumrennt und immer für Team Electric schreit. Ich glaube, es war für Team Electric und nicht dagegen. Aber es hat auf jeden Fall was damit zu tun gehabt. Und ich, ich denke immer dran, wenn die voll ihre scheiß Fangesänge... Also ihre Scheiß... Ja, sie waren ganz lustig eigentlich, so Fangesänge halt, aber nicht ganz so gut. Ja. So. Weh. Ja, Donnerschlag, nice. Perfekt, das ist besser als Donnerblitz für NidoKing. Nicht böse gemeint, so, mal gucken und zwar wie stark die sind. Donnerblitz hat eine Stärke von 90, Donnerschlag 75. Ah, aber mein Spezialangriff ist nicht so weit unten eigentlich, dass ich sagen muss, ja, Donnerschlag rentiert sich mehr für. Ich lasse es mal so stehen. Ich guck mal mit Gluak, wie das aussehen würde hier. Eben auch nicht so gut, denke ich, jawohl. Kann Glurak Donnerblitz lernen? Nö, kann er nicht. Das wäre jetzt cool gewesen. Da hätte ich jetzt gesagt, jawohl, mache ich. Naja. Also dann gehe ich mal kurz heilen und nächstes Mal, das ist dann nicht diese Folge, also nicht mehr diese Session, ich beende jetzt nämlich, äh, würde ich dann den Fahrradweg fertig haben. Vielleicht machen wir dann zuerst die Gift-Arena, bevor wir hier Psycho machen. Äh, aber auf jeden Fall würden wir dann nächstes Mal weitermachen mit Arenen, damit wir mit der Story noch ein bisschen vorankommen. Äh, sobald ich die Hauptstory fertig habe, werde ich das Ganze dann wieder auf Twitch streamen, bis dann ich, bin ich nämlich auch wieder in der eigenen Wohnung. Hoffentlich. Das wird Februar. Aber das müsste reichen. Und dann würde ich dann, dann die Legendären streamen. Ich würde die Master Trainer streamen. Äh, die restlichen Megasteine, also die ganzen Megasteine-Sammlungen würde ich machen. Und die letzten Trainer-Coaches, falls ich noch übersehen habe. Da gibt es sicher alles Listen dann später noch. Da würde ich alles mal gucken und nachholen. Ja, aber bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat und gefallen. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!